Z wie Zedernholz. Aus Zedernholz gibt es zum Beispiel solche Scheiben, die du über einen Kleiderbügel hängen kannst. Du kannst sie aber auch ähm, als viereckige Scheiben bekommen. Und dann sind sie sehr, sehr nützlich, indem du sie zwischen deine Wolle oder Wolle-Seide-Wäsche oder die Wollüberhosen legst. Denn die Zedern sondern ein ätherisches Öl ab, das die Motten gar nicht lieben. Das heißt, du kannst damit die Motten vorbeugen und sie schon mal aus dem Kleiderschrank vertreiben.